Das sind drei Dinge, mit denen Ihre Beziehung immer weiter blüht. Erstens, dem Partner regelmäßig zeigen, dass einem auch sein Wohl wichtig ist. Zweitens, erkennen, heißt genau, hinhören, wo der Partner kleine Zeichen setzt, dass ihm Ihr Wohl auch wichtig ist. Drittens, die Beziehung wie eine wertvolle Zimmerpflanze pflegen, das heißt, dass Bloß weil sie im Moment scheinbar ganz von alleine gedeiht, nicht die Pflege einstellen. Okay, gelegentliches Wässern vergessen ist menschlich. Aber je öfter sie sich dieses menschliche Versagen erlauben, desto weniger dürfen sie enttäuscht sein, wenn ihre Beziehung eingeht.